Aldo und, und Jens von Gustini. Jetzt verkosten wir Il Classico. Der Balsamessig von Giusti mit weißem Etikett und zwei Goldmedaillen. Mein Onkel Giuseppe Giusti hat ihn täglich verwendet. Das ist schon ein sehr guter Balsamico. Schaut, wie dickflüssig er ist. Hmm, ich mag das. Ein bisschen süß und ein Nachgeschmack von Kirschen. Mhm, genau, mit süßen Noten und einem reichen Bouquet. Geschmacklich intensiv, voll und rund. Il Classico passt am besten zu einem Omelette oder einem Risotto mit Parmesan. Wie viele Jahre ist der gelagert? Mindestens acht Jahre. Ein Anteil von Balsamessig kommt aus großen Holzfässern und ein Teil aus den kleinen hundertjährigen Holzfässern. Davon kommt dann dieser unvergleichliche Geschmack. Prima.